Fällt ja weiße Sterne aus, sieht ja geil aus, so das ganze Ding dann auch mit Rund 60 Personen haben vor dem Instituto Cervantes, dem spanischen Kulturinstitut, gegen einen Auftritt der kubanischen Bloggerin Joanny Sanchez protestiert. Sanchez befindet sich in Deutschland im Rahmen einer Europa- und Weltreise. Viele der Teilnehmer haben hier heute beklagt, dass nur ihr ein Panel geboten wird und dass kein Gegenpart eingeladen wurde, sodass eine demokratische, eine vielschichtige Debatte zustande gekommen sei. Es gibt eine Demonstration gegen die kubanische Bloggerin hier heute, Joani Sanchez im Instituto Cervantes. Warum nehmen Sie an der Gegendemonstration teil? Ich bin dabei, weil ich nicht äh, der Meinung bin, dass sie äh, in Unfreiheit auf Kuba lebt. Ich habe beispielsweise gestern Abend eine Berichterstattung von ARTE äh, verfolgt, wo man da rausschließen kann, dass sie sich voll frei bewegen kann und alle Bedingungen, dort frei zu leben, auch hat, äh, selbst äh, eine sehr gute Ausstattung in der Wohnung und, und in der Umgebung, an sich gibt es keinen Grund äh, äh, zu, für sie gegen die kubanische Entwicklung zu protestieren, weil ja, Kuba sich selbst auch inzwischen äh, reformiert, einige Wirtschaftsmaßnahmen eingeführt hat und auch, äh, auch die inzwischen die Freie, Reisefreiheit auch äh, erlaubt oder in der Verfassung oder in dem Gesetz vorgesehen ist. Deswegen denken Sie, dass das, was Johannes Sanchez sagt und schreibt, übertrieben ist? Das, was sie sagt und schreibt, ist schon übertrieben, weil die Berichterstattung, ich kehre wieder zurück auf diese Art der Sendung gestern Abend, ist an sich man kann es glauben oder auch nicht, was sie da darstellt. Erstmal, aber auch weil die sogenannten politischen Gefangenen äh, an sich keine politischen Gefangenen sind auf Kuba, sondern ehemalige Straftäter und Straftäter, die äh, ausgenutzt werden, ihre Gefangenschaft, um dann äh, daraus ein politisches äh, Faktum zu machen. ¿Qué, ¿Qué te parece, Yoni Sánchez? ¿Qué papel juega en Cuba? En Cuba no juega ningún papel. Apareció eh, repentinamente en, a nivel internacional por el blog, pero su vida es media rara, media oscura, no está claro. Eh, ella sale el año 2002 de Cuba, se casa con un alemán y pide regresar el 2004. Es decir, lo, lo, la pregunta que se hace es cómo puede un cubano permanecer en Suiza con una visa, pues nosotros tenemos problemas, los latinoamericanos tenemos problemas de, de, de visa, o sea, turista, tres meses, pero no podemos quedar casi dos años allí. Esa es una de las... La otra cosa que es importante Eh, a que apreciar en esto es que ella eh, repentinamente salta como decía asalta la fama recibe el ap apoyo de los monopolios de la de la comunicación que han apoyado golpes etcétera apoyo muy grande también financiero recibió premios ha recibido bueno tiene como 250 mil euros que ha recibido en premios y tiene en este momento un una, un sueldo mensual De más de 10.000 euros. Und gilt als sogenannte Dissidentin <risa> Tigur. Diejenige, die vorgibt, die Menschenrechte zu verteidigen, hat auf ihrer Welttournee sich immer wieder in letzter Zeit mit reaktionären, faschistischen Gruppen und Personen getroffen. Ich denke, Johannes Hansic ist keine, äh, weiß ich nicht, irgendeine Frau, die nur mal hier ihre Meinung sagt, sondern sie ist eine politische Akteurin. Und das ist schon sehr überraschend für mich, dass das Institut des Cervantes ihre Räume dafür zur Verfügung stellt, eine Veranstaltung zu machen, ohne einen Gegenpart einzuladen. Zumal wir aus der Soli-Bewegung öfter schon die Erfahrung gemacht haben, dass wir die Räume des Cervantes nicht bekommen, um mal etwas äh, anderes, anderes für Kuba dort äh, zu veranstalten. Deswegen finde ich das schon ein Grund, hier zu stehen und zu sagen, wir finden es Ordnung. Genau. Die Medien unterstützen dieses Bild von Frau Sanchez als Retterin der angeblichen Menschenrechte.